Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das unverhoffte Glück ist zumeist das größte, sagt man. Wenn nach langer Suche nach einer größeren Wohnung der Zuschlag endlich erteilt wurde. Wenn eine nähere Arbeitsstätte vermittelt werden konnte, wo schon alles gegen die Wand zu fahren drohte. Wenn der Kinderwunsch erfüllt wird nach so vielen Fehlschlägen. Sarah und Abraham haben es lange versucht, ein Kind zu bekommen. Und sie sind alt geworden, zu alt, um noch Hoffnung darauf zu haben, ein Kind zu bekommen. Und da kommen auf einmal drei Leute daher, von denen einer sagt, du Abraham, das nächste Mal, wenn ich hierher komme, in einem Jahr, dann wird Sarah bereits ein Kind haben. Und Sarah hört das. Sie musste vorher schon mit Ansehen wie ihr Mann mit Hagger ihrer Magd, ein Kind bekommt, wo ihre eigenen Versuche immer fehlgeschlagen sind. Und dann kommt der daher und erzählt sowas. Was erdreistet er sich eigentlich? Sie lacht. Und was ist das für ein Lachen? Was wäre das für ein Lachen aus meinem Munde? Vielleicht die Sache mit Humor nehmen, anstatt sich zu brüskieren? Vielleicht ein Schutz? Lieber lachen als wieder weinen? Vielleicht aber auch tatsächlich ein Juchzen, ein leiser Hoffnungsschimmer, ein kleines bisschen Vorfreude auf das Unverhoffte. Maria bekommt auch ein Kind angekündigt und ebenso unglaublich. Nicht etwa, weil sie zu alt ist wie Sarah. nein, im Gegenteil, eine junge, unverheiratete Frau ist sie. Aber das Unglaubliche, sie soll das Kind nicht etwa von ihrem Verlobten, Josef, sondern von Gott selbst bekommen. Und sie freut sich. Ungetrübte Freude. Wenn ich auf das Neue schaue, auf das vielleicht Unverhoffte oder Unglaubliche, kann ich nicht immer alle Skepsis ablegen, die die vielen Fehlschläge und Erfahrungen von Misserfolgen mit sich gebracht haben. Aber ich will es immer wieder versuchen, mich neu darauf einzulassen. Ich weiß, wo sich eine Tür schließt, da öffnet sich eine neue. Und Christi-Türen sind immer für uns offen. Mit offenen Armen empfängt er uns. Wir gehen auf Weihnachten zu. Und ich will auf Weihnachten zugehen wie ein Kind. Mit offenen, leuchtenden Augen und voller Vorfreude.